Mit BIM2Cost berechnen Sie auf der Basis eines 3 d CAD datenmodells die Baukosten und stellen diese bis zur Stufe des Kostenvoranschlages gemäß EBKPH von CRB dar. Im oberen linken Feld wird das BIM-Projekt dargestellt. Danach erfolgt der Massenauszug und die Zuweisung zu Kostenelementen. Die Zuweisung erfolgt aufgrund eines Regelwerkes. Das Regelwerk beinhaltet Regeln, die in der Lage sind, im BIM-Projekt Teile aufzuspüren und sie entsprechend folgerichtig der Kostenstruktur des EBKPHs zuzuweisen. Die Regeln sind einfach gehalten so, dass sie von der Anwenderschaft leicht verändert und ergänzt werden können. Wird im BIM-Projekt ein Teil angetippt, so erscheint es im Vorschaufenster. Nun haben Sie Zugriff auf sämtliche Parametrikdaten dieses Teiles. Die Veränderung der Parametrikwerte hat zur Folge, dass sie vom Regelwerk neu erkannt werden und sich entsprechend wieder in der Kostenstruktur des EBKPH zuweisen. Nun laden wir ein BIM-Projekt in BIM2Cost. Sofort erfolgt der Massenauszug und die Zuweisung zu entsprechenden Kostenelementen. Da die Werte nun in der MySQL-Datenbank drin liegen, können Sie geschossweise wieder aufgerufen werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Sie nach Objektdaten aufzurufen, beispielsweise nach Fenstern, Wandkonstruktionen oder dem Treppenbereich. Nun ergänzen wir diese Struktur mit einer Preisdatenbank. Die Preise eines abgerechneten Projektes werden nun dazugeladen. Wiederum haben Sie die Möglichkeit, über die Preisstruktur die Teile des Modells anzusprechen, aufzurufen und natürlich auch wieder zu verändern. Aber auch der Zugriff zu den Daten des Modells ist hier gegeben. Wir tippen hier auf die Stütze und verändern hier die Innenstütze zu einer Außenstütze. Und diese Information lässt sich nun auf eine Auswahl vererben. So sind nun sämtliche Stützen, die außen liegen, auch Außenstützen geworden. Da das Modell aus einer frühen Entwurfsphase stammt, wurde hier noch keine Schichtigkeit angegeben. Das können wir in bim einfach erledigen. Wir tippen auf die Wand und definieren den Schichtaufbau mit seinen Ausdehnungen. Nun werden diese Werte auch im Modell gehighlightet. Sie sehen sofort, wo welche Schicht sich befindet. Nachdem nun diese Schichtigkeit definiert wurde, besteht die Möglichkeit, diese Information im Detailfenster zu überprüfen, um zu sehen, dass hier dieser Wand mehrere Schichten anhängen. Nun kann diese Information auf eine Auswahl weiterer Wände übertragen werden. Zur Überprüfung klicken wir beispielsweise aufs erste Obergeschoss, schauen uns hier diese Schichtigkeit auf und sehen, dass diese nun überall an der Außenwand verfügbar ist. Nun wechseln wir ins erste Obergeschoss in einen Raum. Sämtliche Informationen dieses Raumes werden angezeigt. Hier beispielsweise wurde für den Bodenbelag Parkett vorgesehen. Da dies die Kosten sprengt, wird der ersetzt mit einem Linolbelag. Sofort werden die Kosten neu berechnet und natürlich auch die zugehörigen Werte mitgezogen. Nicht nur der Bodenbelag, sondern auch der Unterlagsboden ist natürlich davon betroffen. Nun vererben wir diese Information auf alle Räume dieses Geschosses und sofort werden die Kosten neu berechnet. Sie können dem Bauherrn zeigen, was ein billiger Bodenbelag sich auch im Preis auswirkt. Es besteht auch die Möglichkeit, sämtliche Daten im Boxmodus darzustellen. Das sind letztendlich die Raumvolumen, die Sie hier dargestellt haben. Im Vorschaufenster angezeigt, können Sie diese Werte bearbeiten und beispielsweise einen Plattenbelag bis auf 1,20 Meter 20 Höhe angeben. Wir geben hier das Material an, geben aber auch an, dass wir den Weißputz in dem Bereich der Platten nicht mehr wünschen. Sofort erfolgt die entsprechende Berechnung. Sämtliche Werte, die Sie an der Geometrie angehen, werden wiederum neu berechnet und in Preisen ausgegeben. Wir wechseln nun ins Dachgeschoss, überprüfen wie die Struktur der Decke ist. Und wir sehen, da das Modell aus dem Entwurf stammt, wurde die Decke einfach durchgezeichnet. Nun trennen wir diese Decke im Bereich der Wand auf und bereits sind nun die entsprechenden Flächen verfügbar. Ein Antippen am Modell bestätigt nun, dass hier der Schichtaufbau im Bereich der Terrasse vergessen wurde. Wir ergänzen dies, geben an, dass wir auch hier eine Dämmung und eine Wasserisolation haben möchten und dass dieser Teil der Decke, den Sie übrigens im Vorschaufenster dargestellt haben, der Decke und des Daches angehören soll. Wenn wir nun den Teil, den wir nun neu definiert haben, antippen, so sehen wir oben rechts die Darstellung. Es hängen dieser Fläche natürlich mehrere Teile an. Es ist ein Anteil Blitzschutz, natürlich auch Dachhaut, Dämmung, Dachkonstruktion ist diesem Teil angehörend. Da das Objekt im Gelände drin steckt, geben wir nun den Verlauf der Geländelinie an. Wir zeichnen eine Linie direkt auf die Wand und sobald diese Linie erstellt worden ist, werden die entsprechenden Flächen darunter berechnet. Nun können wir uns diese Schichtigkeit auch anzeigen. Wir sehen nun diese Wandbekleidung im hellroten Bereich. Der Bereich ist Unterterra. Und durch Verändern dieser Terra-Linie sehen wir sofort, wie sich die Werte wieder entsprechend neu berechnen und anpassen. Nun wechseln wir in das Preisblatt. Wir geben hier die, das Gelände an, den Preis, den wir pro Quadratmeter bezahlt haben, und haben nun auch die Möglichkeit, direkt aus der Preisstruktur Teile des Modells anzusprechen. Sie können sofort sagen, wo ist dieser Preis am Gebäude zu finden. Somit haben wir hier eine vollständige Durchgängigkeit vom Modell zu den Massen zu den Preisen, von den Preisen zum Modell. Dies taugt natürlich auch für die Plausibilitätsprüfung. So können wir sehr schnell sehen, ob wir nichts vergessen haben, wo welche Werte zu finden sind und ob es auch plausibel ist, einen solchen Preis zu kriegen. Nun wechseln wir in eine Preisübersicht. Wir haben hier die Möglichkeit, die gesamten Gebäudekennwerte zu überprüfen. Wir sehen hier das Gebäudevolumen nach SJA 416, Nettogeschossfläche, Konstruktionsflächen, Anlagekosten, Grundstückskosten, aber auch Erstellungskosten pro Quadratmeter Nettogeschossfläche, Erstellungskosten pro Quadratmeter.